Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda Blättert. Und heute haben wir eine besondere Folge. Heute haben wir kein Club Nintendo Magazin. Nein, es ist der Konami Games Guide. Und. An dieser Stelle muss ich mich vorweg an den lieben Kai wenden. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe ja in der letzten Blätterfolge so gesagt, so langsam aber sicher geht mir das Material aus und da hat der Kai mich angeschrieben und gefragt, ob er mir etwas als Leihgabe geben dürfte und hat sogar noch zwei Nintendo-Magazine oben drauf gelegt, die ich behalten darf. Finde ich fantastisch. Der hat mir ein äh, großes Paket geschickt, wo viele, viele Sachen dabei sind. Die werde ich jetzt nach und nach so ein bisschen abarbeiten und den Anfang macht der Kunden Nami Games Guide, den ich ehrlich gesagt noch gar nicht kannte. Ich wusste definitiv nicht, dass es so etwas gibt, aber umso herrlicher, dass ich jetzt dadurch durch Zufall drauf gestoßen bin und an dieser Stelle wirklich vielen, vielen Dank lieber Kai. Ich versuche jetzt alles so schnell wie möglich äh, abzuarbeiten und wieder zurückzusenden auf jeden Fall. Aber genug der Vorrede würde ich sagen, genug gequatscht. Gucken wir einfach mal rein. Wie man sieht, es behandelt Spiele vom Mega Drive, NES, Gameboy und Super Nintendo. Ich bin gespannt. Ich muss sagen, bei dem Cover bin ich mir äh, unsicher, ob ich wollte gerade sagen, unsicher, ob es offiziell ist, weil das Cover sieht so zusammengestückelt aus, <lacht> ehrlich gesagt. irgendwie Einfach hier mal so ein paar Cover-Arts, hier ist Parodius, hier ist dieser Rocket Knight, die Turtles natürlich, Tiny Toons und Pro Protector. Aber da die das offizielle Konami-Logo benutzen, gehe ich eigentlich mal davon aus, dass ist wahrscheinlich offiziell ist, aber naja, gucken wir mal. Ist auf jeden Fall gar nicht so unbedingt gebräuchlich, äh, dieses Magazin. Also ich habe es bisher beim zufälligen Rumstöbern, wie gesagt, ich habe mich gezielt danach gesucht, weil ich jetzt nicht wusste, dass es das auch wirklich gibt. Ähm, bin, ich, bin ich aber nie auf irgendeiner Börse oder sowas drauf gestoßen. Finde ich seltsam auf jeden Fall. Ja, bisschen Unternehmensporträt von Konami. Konami war ja wirklich Ende der 80er, Anfang der 90er wirklich super bekannt für 1A-Spiele. Hat sich ja allerdings so in den letzten Jahren so ein bisschen äh, ins Gegenteil verwandelt. Die machen ja eigentlich kaum noch Spiele und dann sind sie noch nicht mal gut. Die machen ja eher diese Pachinko-Machines, diese Glücksspielautomaten mit ihren Lizenzen. Finde ich persönlich etwas schade, aber nun gut, das müssen die natürlich wissen. Gucken wir mal, hier gleich natürlich der erste Klassiker Castlevania. So mit so einer kleinen Übersicht, was für Castlevania-Spiele alles erschienen sind. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das ist natürlich so ein bisschen teilweise wahrscheinlich Werbung. Hey, wenn du Castlevania gespielt hast, dann wird dir das bestimmt auch gefallen. Ich werde jetzt so allgemein auf diese Tipps und Tricks ja gar nicht so unbedingt drauf eingehen, sondern wir blättern jetzt einfach nur mal so ein bisschen durch. Aber es ist klar, dass man mit so einem Klassiker natürlich anfängt und natürlich auch die beiden anderen Teile. Die Castlevania-Spiele habe ich bisher gar nicht so wirklich gespielt, außer die Gameboy-Titel, die habe ich gespielt. Die NES-Teile sind irgendwie an mir vorbeigegangen, finde ich eigentlich so schade in der Retro-Perspektive, aber ich weiß nicht warum, aber ich finde einfach auch für die NES-Teile keine Zeit. Ich weiß, es sind Klassiker, der zweite Teil ist natürlich etwas umstritten, weil das so ein bisschen sich anders spielt, aber es ist einfach so Zeichen, damals hat man mehr rumexperimentiert. experimentiert. Ne? Ja, gucken wir mal. Ach, jetzt haben sie hier wirklich alle Castlevania-Spiele, die sie hier vorne hatten, abgearbeitet. Finde ich gar nicht so verkehrt. Ähm, ja, zu den Gameboy-Teilen. Da kann ich natürlich etwas mehr sagen. Und zwar so Castlevania Adventure. Ja, das haben sie ja relativ früh beim Gameboy ja, veröffentlicht. Und naja, so richtig, richtig geil ist es ja leider nicht. Es spielt sich sehr, sehr langsam und sehr herzlich. Also ähm, Wobei natürlich hier auch, auch die Tipps und Tricks und Guides, wenn man sich das so sieht, hier so ein Tipp... Gut, es ist ein Heft, es sind viele Spiele, das muss ja auch irgendwie, äh, dass alle Spiele drin behandelt werden, aber nur so ein Tipp für das Spiel? Hm. jedenfalls Castlevania 2 für den Gameboy. das ist allerdings richtig klasse geworden, gefällt mir sehr sehr gut, er hat auch allgemein wirklich den viel viel besseren Ruf, aber ne, das, das scheinen sie irgendwie selber ein bisschen gemerkt zu haben, denn dafür haben sie gleich auch etwas mehr Platz dafür ein, äh, ja, eingeplant. Super Castlevania, also Castlevania 4. Super Spiel. Hat natürlich so ein bisschen auf der technischen Seite ein paar Slowdowns und so weiter, aber alleine die Musik, ich sag euch, Hammer. Ist ein absoluter Pflicht für das Super Nintendo, wendet auch die Mode 7 Effekte sehr, sehr angenehm und sehr schön ein irgendwie. Ach, einfach herrlich. Allein schon weil man ist im ersten Level, dann geht und diese Musik hört, dü, dü, dü, dü, dü, okay, ich kann schlecht kann summen, <lacht> bitte, bitte, bitte ignorieren. Das, in, in meinem Kopf war das gerade äh, der Anfangslied, aber ihr, ihr, ihr kennt sie alle. Castlevania ähm, ist eine super Serie, natürlich super atmosphärisch, allgemein. Die nes titel wie gesagt, habe ich jetzt keinen Bezug zu, aber die Gameboy-Titel beziehungsweise da ab ihr den zweiten Teil und Super Nintendo, ist natürlich super. Oh, sogar alle Passwörter. Also da haben sie sich wirklich Mühe gegeben. Okay, gut, die anderen haben natürlich auch kein Passwortsystem. Deswegen war das da jetzt nicht möglich. Aber da sieht man mal so ein bisschen auch deren eigene Rangfolge. So die NS-Titel abgefrühstückt. Ne? Ich weiß jetzt zwar nicht, wann das äh, hier überhaupt erschienen ist. Ähm, ich gucke gerade mal, ob hier irgendwo ein Datum steht. Zur Not muss es ja ganz hinten stehen, dass man das so ungefähr einordnen kann. Aber da werden wahrscheinlich schon die, ähm, die, die NES Titel etwas älter sein. Ich sehe leider kein Datum. Äh, pup, pup, pup, pup, nee. Aber wie gesagt, da jetzt hier auch sowas hier wie, wie der, wie der äh, Rocket Knight da und so weiter drin erscheinen später nehme ich mal an, dass es eher so Mitte der 90er erschienen ist. Da war natürlich die NES Titel schon so ein bisschen alter, alter Tobak und natürlich jetzt nicht so mehr nachgefragt. Deswegen Versteht man da vielleicht auch unbedingt die die Aufteilung. Ja, das Mega Drive Castlevania kann ich so absolut nicht sagen, weil ähm, ihr wisst, ich bin was Sega angeht, äh, das ist alles so ein blinder Fleck irgendwie auf meinem Radar. Nicht weil ich jetzt irgendwie ein Sega Hasser bin oder irgendwas, sondern einfach ich das ich bin damit nicht so aufgewachsen und äh, Game Gear habe ich ja durchaus Interesse und äh, gucke mir immer wieder Sachen an. Aber ja. Man kann einfach nicht so sehr in die Breite gehen. Ne? Ihr, ihr kennt es wahrscheinlich selber im, im Sammeln. Man muss sich immer so ein paar Bereiche aussuchen, auf die man Bock hat. Und äh, das war es dann auch. Ja, Gradius und Parodius. Auch hier wieder eine schöne Übersicht. Das finde ich eigentlich sehr schön gemacht, ne? dass, dass sie hier so, so äh, thematisch hier den nächsten Seiten folgen und dann äh, für die Serien auch so eine einzelne Übersicht bieten. Finde ich klasse. Ja, Shoot Shoot'em Ups äh, war nie so mein Genre. Also ich bin da ne, schrecklich äh, da drin. Also wirklich schrecklich, schrecklich. Habe aber in letzter Zeit so ab und zu mal hier so ein bisschen Spaß gefunden. Also Parodius finde ich hier sehr, sehr schön. Äh, egal ob auf dem Super Nintendo oder auf, auf dem Game Boy. Äh, ja, Life Force, das sieht äh, alles sowieso Gradius-Ableger aus. Sehr, sehr schön. Eigentlich cool gemacht, wenn man hier die Grafik sieht. Sieht sehr, sehr vernünftig aus auf jeden Fall. Aber Parodius, da das finde ich natürlich super. Auf dem NES und auf dem Gameboy ist, glaube ich, einigermaßen deckungsgleich die, die Version auf jeden Fall. Ach, hier haben sie sogar hier Anzahl der Spieler, Batterie, Schwierigkeitsgrad, Spielvarianten. Ach, haben sie hier so, so, so die ganzen äh, Grundinfos. Also das finde ich echt gut aufgemacht, das Heft, muss ich sagen. Ich glaube lieber Kai, ich werde das natürlich wieder zurückschicken, aber für meine Sammlung werde ich mir äh, das Heft auch bei Gelegenheit mal holen. Finde ich sehr, sehr vernünftig auf jeden Fall. Parodius finde ich halt von der Serie her ganz cool weil das ja, das impliziert ja auch schon der Name, weil es eine Parodie auf diese Shoot'em Up Spiele sein soll und äh, das finde ich einfach super, weil sie das dann selber nicht so ernst nimmt, dann hat man hier wirklich so, so ganz abgefahrene Gegner und äh, als, als Raumschiff zum Beispiel spielt man ein Pinguin und so weiter, finde ich einfach herrlich. Nemesis, auch ein äh, ziemlich kniffliger gameboy Titel, ich hatte ja damals als Shoot'em Up auf dem Game hatte ich a type auch ein schönes Spiel, auch nie weit gekommen, aber das Genre, ich, ich weiß schon wo, warum man da so eine gewisse Faszination hat, also wie gesagt ich werde jetzt auch nicht so im Überdetail auf die Spiele eingehen Parodios auf den Super Nintendo ist noch besser. Das ist natürlich die beste Version von, von diesen ganzen Parodios. Auf den Gameboy, wie gesagt, finde ich auch durchaus vernünftig. Auf den NES natürlich auch schön, aber auf dem Super Nintendo, da ist natürlich hier, äh, spielt es die kompletten Stärken aus. Und guckt euch, guckt euch das nochmal an hier als, als Endboss. Oder ist das die fünfte Welt? Ich bin mir gerade etwas unsicher, ehrlich gesagt. Ist auch etwas länger her, dass ich das gespielt habe. Auch so eine, so eine witzige Sache, das ist ja nur in Japan und in Europa erschienen. Amerika oder die, die Nordamerika Heißt es ist also schön immer als Region, die sind da leer ausgegangen. Eigentlich schade. Ne? Parodius ist wirklich wunderbar. Probotector. Oh, okay, äh, Probotector ist natürlich äh, so, so eine europäische Sonderart, sage ich mal. Das ist eigentlich die Contra-Serie, ihr werdet es wahrscheinlich alle wissen. Und zwar die Contra-Serie, da spielt ja kein Roboter, sondern halt ein Soldaten. Das war natürlich für Europa und speziell natürlich auch für den deutschen Markt etwas so brutal. Also hat man alles im Prinzip durch Roboter ersetzt und das halt anders genannt. Aber es ist halt analog. Und das ist natürlich wirklich eine, eine, eine Spieleserie, die legendär ist. Ähm ein paar Ableger, das NES natürlich, dann auf den Game Boy, zwei auf den NES und äh, Super protector Hier ist anscheinend noch nicht mit drin. Es gab ja noch einen später einen protector 2 auf den Game Boy, was von Factor 5 entwickelt wurde, dem deutschen Entwicklerstudio, das es glaube ich sogar noch heute gibt. Die haben ja so einige gute Kracher rausgehauen. Die haben immer sehr, sehr viel Wert auf eine gute Technik gelegt auf jeden Fall. protector wunderbar. Ich habe wirklich, das hatte ich als Kind auch, habe ich hoch und runter gespielt. Auch da kam ich nie so übermäßig weiter. Hätte mir, glaube ich, hier der Level-Auswahl- Cheat äh, durchaus geholfen, sage ich mal. So spontan. Äh, sehr feine Sache. Auf dem NES habe ich das damals leider nicht gespielt. Deswegen kann ich da leider auch nicht so viel sagen. Aber Protector 2, das sieht aber auch schon beides ziemlich geil aus. Ne? Hat auch damals natürlich äh, die, die Technik an ihre Grenzen gebracht auf dem NES. Oh, 30 Leben, das kann man natürlich gut gebrauchen. Aber diese Facts-Anzeige, ich, ich zeige euch mal im Detail. Ich weiß nicht, ob ihr das immer sehr gut mit der Kamera erkennen könnt unter jedem Spiel. Finde ich super. Ne? Hier, Anzahl der Spieler 2, Batterie safe, ja, Schwierigkeitsgrad, hm, ob man es auswählen kann, Spielvarianten, Passwort, Schwierigkeitsgrad allgemein, Continuous und so weiter. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Und das ist wirklich so, so eine allgemeine Angabe. So kann jeder dann für sich dann gleich erstmal entscheiden, hey, okay, ähm. Ist es jetzt wirklich schwer? Lohnt sich und so weiter. Sehr schönes Spiel. Ja, Super Propotector Protector Alien Rebels. Fehlt mir auch noch in meiner Super Nintendo Sammlung. Ist natürlich auch ein wunderbares Spiel, grafisch auch sehr, sehr gut gelungen. Also typisch, das ist halt, geht ja nicht umsonst, so als ähm, als als Kern des, des One and Gun Genres heißt das, ja. Sehr, sehr super umgesetzt. Ha, ich weiß, Super Protector super umgesetzt. Der Panda haut jetzt wieder die Flachwitze raus, würde ich sagen. Ja, äh, und äh, genau, wo ich das hier gerade sehe, das hat ja auch mal so ein bisschen den, den Twist gehabt. Es gab nicht nur äh, diese one -and gun levels aus der Seitenperspektive, sondern auch auf der Draufsicht. Das war schon ganz cool, um da so ein bisschen Variation reinzubringen. Wunderbar und natürlich Dauerfeuerknopf und ab geht's. Ja, Tiny Toons, die haben da, glaube ich, echt viele Spiele rausgebracht. Auch wieder hier diese schöne Übersicht. Ähm sehr sehr schöne Spiele ich habe dort gespielt damals hatte ich auf den Super Nintendo genauer Buster Busts Loose was auch wirklich so ein kleiner Geheimtipp ist finde ich war das wirklich ein sehr sehr schöner schöner Plattformer also Jump Jump'n'Run Spiel also finde ich wirklich sehr schön äh, Bubs Big Break, habe ich das damals glaube ich von einem Kumpel mal ausgeliehen oder nicht? Aber da, da schauen wir gleich mal rein auf jeden Fall, äh, da hier das Spiel, äh, das Mega Drive, Buster Hidden Treasure, wie immer, ich kann leider zum Mega Drive nichts sagen, sieht aber wirklich durchaus auch technisch und grafisch wie ein sehr gutes Spiel aus, also da muss man sagen, da war wirklich noch, wo Konami dahinter stand, da konnte man sich eigentlich sicher sein, dass es eine gute Lizenzversorftung war. Später war das ja immer so, naja, mal so, mal so. Aber äh, hier ist man sich auf jeden Fall sicher, das passt alles. Ne? Äh, Geheimgänge, genau. Basta, los. Ja, wunderbar, schöne Grafik und so weiter. Und hier gibt es natürlich auch ein paar Geheimlevels. Ne? Ähm, hier wird auch schön im Detail drauf eingegangen. Ähm, so allgemeine Tipps und sowas. Ne? Hätte man sich fast auch sparen können, ist auch ein bisschen vielleicht Werbung. In den Club Nintendo Magazin da war ja auch immer so, so, so, so die ganzen Levelbeschreibungen und so weiter. Äh, Finde ich aber echt echt schön, also das Magazin gefällt mir echt sehr gut, muss ich sagen. Ja denn auf den NES hier gehen wir natürlich wieder nur sehr sehr äh, gering oder wenig ein. Äh, war Das nicht. NES war zu der Zeit halt so langsam aber sicher wirklich tot. Ne? Der Cartoon-Workshop. Ähm, ach, das war so eine Art Filmemacher anscheinend. Interessant. So, so, ja, was, was, was man so bei Mario Paint hatte wahrscheinlich. Okay, nicht, nicht ganz. Konnte man da sich so kleine Filmschnipsel wahrscheinlich mit kleinen Animationen und sowas machen. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, um so ein bisschen mal so die Kreativität zu fördern. Ne? Dann haben wir hier Bub's Big Break. Da bin ich mir echt unsicher. Also für ein Game Boy, finde ich, sieht das gar nicht so verkehrt aus eigentlich. Ähm, nur vier Level. Oh, okay. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals gespielt habe, weil irgendwie kommt es mir dunkel bekannt vor. Ich weiß auch nicht, wieso, ehrlich gesagt. Montanas ähm, Movie Madness, das habe ich jetzt letztens für ein der Game Boy Jahresrückblicke angespielt. Hat durchaus einen soliden Eindruck gemacht, aber ich habe da natürlich jetzt nicht so eine Tiefe reingeschaut, weil für Jahresüberblicke habe ich eigentlich immer nur so zwei bis drei Minuten die einzelnen Spiele angespielt. Schließlich sieht man auch immer da nur den Anfang. Ja, die Turtles, da gab es natürlich viele, viele Spiele. Die drei Game spiele sind natürlich super. Ja, das erste NES-Spiel, oh, oh, oh, oh, oh. ähm, wo man es hier sehen, also ich war ja als Kind wirklich ein riesen Turtles-Fan. Ne? Ich konnte wirklich alle Namen und auch welche Waffen die genau hatten und so weiter. So, so ging es äh, im Prinzip ja auch äh, euch allen wahrscheinlich. Turtles war damals einfach der große Scheiß. Und dann war natürlich so voll geil. Mein Bruder hatte, mein Bruder hatte ja das nes und gelesen, es gibt ein Turtlespiel. Das muss man natürlich haben. Aber es ist so frustig schwer. Schwierigkeitsgrad Mittel. Wer einmal diesen fucking Staudamm gespielt hat. Diesen Staudamm, ja. Der weiß, dass das nicht Schwierigkeitsgrad Mittel ist. Vor allen Dingen, wenn man ein Kind ist und kein Wort Englisch versteht. Also das Spiel an sich ist okay. Aber das gibt es wirklich so teilweise so unfaire nicht schöne, ich versuche mal vorsichtig auszudrücken, Stellen. Ich sage euch nicht, umsonst hat der Angry Video Game Nerd ja dem Spiel ja auch eine ganze Folge gewidmet. Ja, The Cade Game habe ich schon wieder nicht mehr gespielt, aber ich glaube, das hat einen allgemeinen wesentlich, wesentlich besseren Ruf. Äh, was auch nicht so schwer ist, ehrlich gesagt. Ähm, die Gameboy-Titel, die habe ich ja schon alle getestet, die sind super. Also, da, das ist der erste Teil super. Das sind halt äh, gute äh, Beat'em'up-Spiele, natürlich jetzt ein bisschen auf die, äh, die Gameboy-Technik beschränkt. Der zweite Teil auch. Oh, der dritte ist hier ja noch nicht drin. Das heißt, wow, wann ist der erschienen? 94, 93, 94, oh. Panda, das muss eigentlich wissen, ich habe die Jahresrückblicke gemacht, ich bin mir gerade unsicher, aber es würde so auf einen Release von einer Zeitschrift von so 92, 93 ungefähr schließen, denke ich mal. Ähm, bei dem dritten Teil, das ist denn ja kein, das ist der erste oder zweite Teil, das sind ganz normale Beat'em -up Ups, solide, natürlich eher einfach gestrickt bei Game Boy, da kann man jetzt keine großen ähm, Spielereien jetzt erwarten, sage ich mal. Der dritte Teil ist so eine Art Metroidvania sogar, ihr habt eine, eine große Karte und müsst so verschiedene Bereiche, dann hat Gegenstände, euch, euch erobern und andere Turtles befreien und euch dadurch dann den Zugang zu den anderen Gebieten erschließen und so weiter, schon wesentlich komplexer, zwar dass das hier nicht drin ist, ist auch super und Turtles in Time ist natürlich auf dem Super Nintendo ein Brett, wirklich das beste Beat'em Up weiß ich nicht, in den Genre bin ich jetzt nicht so zu Hause, aber auf jeden Fall eines der besten Beat'em Ups auf dem System, Punkt da Diskussion, super Grafik, super Technik, äh Mode 7 Effekte auch sehr gut umgesetzt. Kann man absolut nichts mit falsch machen. Jeder, der das NES hat, sollte dieses Spiel besitzen. So, super Ding. Also für jeden, der auch nur im Fernsten damit was zu tun hat. Ja, das Gegenteil vom Turtles in Time war ja auf dem Mega Drive des Hyperstone Haste. Ist ähnlich, soweit ich weiß. Ich habe das Spiel selber noch nicht gespielt, aber es soll auch durchaus gut sein, auf jeden Fall. Ja, hier spielten Hero Turtles Tournament Fighters, ist halt so ein Street Fighter Abklatscht, nenne ich es mal, also inspiriert. Damals muss es ja von jedem scheißen Fighting Game sein, weil ja so Street Fighter so ein bisschen den Weg geebnet hat für das Genre. Ja, wie die sind, ich habe keine Ahnung, ich nehme mal an, gut auf jeden Fall. Ach doch, ja, da haben wir Radical Rescue, wovon ich ge geschrieben habe, aber das ist da bestimmt erst äh, zu neu erschienen, dass sie da jetzt in die Tiefe drauf eingegangen sind, nehme ich mal fast an. Das ist ähnlich wie bei Tournament Fighters fürs NES wahrscheinlich. Gehe ich mal von aus. Oh, es gab Konami-Zubehör für die Konsolen. Wusste ich gar nicht. Also ein, ein Funk-Super -E äh, Nintendo-Controller hier so mit, mit so einer Infrarotverbindung. Ha, und hier, <lacht> ich halte mal, ich halt's mal mehr in die Kamera. Ey, das habe ich noch nie gesehen. Hier, so, so ein Aufsatz für den Game Boy. Geil. Case Boy, okay, das ist auch einfach, einfach nur ein Dings. Aber hier haben wir noch den Super Nintendo Controller. Ha, habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Hat sie das damals so schlecht verkauft oder ist es denn irgendwie denn doch nicht erschienen? Hm, aber der Hyperboy, Alter, 100 Mark. Wie, wie teuer war der Gameboy? Der Gameboy war doch auch nur, nur irgendwie so 100 Mark oder irgendwie sowas, oder? Und dann einfach so Lupe und mit Joystick und... Ach du Scheiße, 100 Mark. Alter. Hat irgendwer von euch dieses Ding und kann das auch nur im Entferntesten empfehlen? Also, uff. Okay, jetzt haben wir hier so verschiedene einzelne Spiele. Raging Fighters ist äh, auch ein Fighting Game auf den Game Boy. Durchaus solide, aber ein bisschen seelenlos, finde ich. Was haben wir hier? X-Lay, auch ein super Shoot'em-up. Das hat, äh, nutzt auch den Mode 7-Effekt so schön, dass es so, so ein bisschen so aussieht, als ob ihr dann äh, auf, auf, auf so ein auf so einen Himmel ähm, dahin reitet. Äh, ja. Panda steht auf dem Schlauch, aber ihr wisst, was ich meine. Guckt einfach mal nach X-Lay Gameplay und ihr wisst sofort was ich meine, hoffe ich doch zumindest. Batman Returns, äh, noch nie gespielt ehrlich gesagt, ähm, ja, basiert auf den Filmen, aber das von Konami ist, schätze ich mal fast, dass es nicht komplett Grütze ist, wobei jetzt so die Screenshots ehrlich gesagt mich jetzt nicht so hundertprozentig überzeugen, aber das kann natürlich täuschen. Hm. Auch hier ist die Animated Series auf den Game Boy. Ich glaube, das Spiel war ganz okay. Das habe ich, glaube auch in einer Jahresrückblicke angespielt. Bin ich mir aber sicher. Okay, aber Zombies Ate My Neighbor. Super Spiel. Da spielt er ja im Prinzip einen Highschool-Studenten und müsste so... So eine Art Zelda-Top-Down-Ansicht euch durch Zombies schießen und Leute befreien und halt je nach Level kommt ihr immer weiter. Auch ein sehr, sehr schönes Spiel hat auch ein Nachfolger bekommen, der irgendwas mit Guts, glaube ich. Auch wie hieß denn? Hm. Ich stehe heute wirklich auf den Schlauch leider. Auf Mega Drive als das Spiel auch, aber er sag keine Ahnung. Äh, Roller Games, was soll das denn sein? Das habe ich aber nie gehört fürs NES. Okay, da fahrt ihr mit Rollerblades rum und scheint Beat'em up zu sein. Ha! Finstere Gesellen haben die Roller Games liga unterwandert. Zeige den Punks, wer wahre Rollschuhkönig ist. Ähm. Ja, könnte man heute nicht mehr machen. <lacht> Es ist wirklich so pure 80er, 90er, herrlich. Pop and Finby, auch sehr schön, ist äh, so geht er eher in Richtung shoot him up Das heißt, es ist ein shoot wo up wo alles, halt, äh, alles etwas süßer ist und so weiter. Auch sehr schön, ähm, habe ich auch gerne gespielt. Gott, ich merke gerade, wie ich so schnell so dazwischen skippe. Cybernator sagt mir auch gar nichts. Sieht aber wie auch wie, wie ein shoot Him up oder ein one and gun wahrscheinlich eher aus. Habe nie gehört, Cybernator. Hm. Hier vielleicht. Dann mit. Oh, okay. Ich nehme alles zurück. Wenn es einen Napalm-Trick gibt, dann muss das ja gut sein. Mensch. <lacht> ja, Rocket Knight Adventures. Genau, das meine ich hier mit mit den äh, Cover. Das soll wirklich sehr sehr gut sein. Also ich, auch wenn ich mich äh, zum x-mal wiederhole. Mega Drive ist nicht mein, äh, mein System, aber ich habe mal auf diversen amerikanischen YouTubern äh, gesehen, dass das Spiel da wirklich als Geheimtipp gehandelt wird. Also das scheint wirklich durchaus vernünftig zu sein. Ähm, sieht auch sehr schön aus, muss ich sagen. Okay, dann Intergalactic Ninja habe ich den Gameboy-Teil gespielt. Der ist durchaus okay. Ich nehme an, er wird sich ungefähr analog zu unserem NES spielen. Was allerdings scheiße ist, ist The Adventures of Vajubili. Da habe ich sogar schon eine quälzig folge gemacht und boah, ich sag euch, das ist wirklich, wirklich mies. Und das Schwierigkeitsgrad die Mittel da reinzuhauen, das ist wirklich, oh, oh. Ruhig, Panda. Ruhig, Panda. Du musst das Spiel nicht wieder spielen, aber das Spiel ist Grütze. Sunset Riders dafür soll, ist ja auch eines der teureren Super Nintendo Spiele auf jeden Fall. Habe ich auch noch nicht gespielt, soll aber auch ziemlich geil sein. Äh, Top Gun habe ich den Gameboy Titel gespielt, ja ist halt natürlich Flugsimulator auf dem Boy Ist natürlich von der Technik her arg eingeschränkt, aber durchaus okay. Das NES, das Original, das, das ist ja berühmt äh, mit, mit diesen Landesszenen, dass sie wirklich arg schwer sind. Denn Geschicklichkeit, Monster in my Pocket, das war ja auch das, ich glaub, so eine Spielzeugserie, glaube ich, oder? Also keine Ahnung, wie das Spiel an sich ist. Das sieht ganz okay aus, wie ein vernünftiger Plattformer. Wie gesagt, da Konami zu NES-Zeiten, bis auf einige Ausnahmen wie Bio Billy, durchaus vernünftig ist, gehe ich mal davon aus, dass es okay ist. Aber hm. Prince of Persia, ja. Prince of Persia ist eigentlich cool. Ähm, war auch super damals, aber ich bin schon damals nicht damit warm geworden. Und zwar das Problem ist ja, es sieht geil aus, weil die, diese vorgefährlichen Animationen immer abgespult werden. Das heißt, ihr geht einen Schritt und dann wird die Animation ausgelöst. Und dadurch fühlt sich halt dieses ganze Gameplay so ein bisschen indirekter an, finde ich. Also so Mario, ne, ihr, ihr tippt etwas nach rechts und da geht auch nur ein Tick nach rechts, drückt der Mange nach rechts, geht dann weiter nach rechts und hier wird halt dann Feld für Feld immer diese Animation abgespult. Sieht halt geil aus. Spielt sich aber meiner Meinung nach nicht so wirklich geil, leider. Aber naja, Bucky O'Hare ähm, war auch da, hat es das nicht so reine Zeichentrickserie damals? Ich bin mir gerade echt unsicher. Soll aber auch ein ziemlich cooler One-and-Gun-Titel äh, bzw. Äh, Plattformer sein. Uh, Goonies und Noahs Ark sagt mir gar nichts, auch der Gameboy-Titel nicht, aber anscheinend mit 3D, okay. Quas, das habe ich allerdings gespielt, das ist ein cooler, cooles Puzzlespiel. Und zwar seht ihr ja immer die, diese, diese Form und das ist so eine Art Mischung aus puzzle und Shooter. Und ihr habt euer Raumschiff und uh, ihr schießt Blöcke, so einzelne Blöcke. Und euer Ziel ist es halt immer Rechtecke oder Quadrate zu erschaffen und dann verschwinden die. Also ein bisschen Tetris mit Schießen. So, ganz, ganz grob. <lacht> aber ganz, ganz grob. Der Kit Dracula, Super-Titel, ist auf den NES leider aus Japan nie herausgekommen, aber auch auf den Game Boy, Super. Ist da so ein. Ich glaube es ist offizieller Teil der Castlevania Serie, ne? aber halt natürlich so ein bisschen auf süß gemacht. die ich spielt, ich spielt den Kit Dracula und müsst euch da äh, hervorkämpfen und so weiter. Äh, hat einen super Soundtrack, spielt sich äh, ziemlich cool, ja Schwierigkeitsgrad schwer, das kann ich unterschreiben, ist es ist nicht leicht, ähm, lohnt sich aber auch wirklich, also das ist äh, echt super. Dann haben wir Abenteuer Star Trek, Boah, Star Trek auf dem Gameboy. War nicht so geil, wenn das der Teil ist, wo ich die Quezzi-Folge zu gemacht habe, ich bin mir gerade unsicher. Da gibt es ja einige Star Trek Spiele, ja Pirates, es gab Pirates auch auf den NES. Ich weiß, dass das ja äh, in der Heimcomputer Szene ein sehr berühmtes Spiel ist und auch da ziemlich immer abgefeiert wurde, weil es einfach super ist, weil halt so eine kleine Piratensimulation. Ihr schippert da mit eurem Schiff rum, ähm, kapert Sachen, erlebt Abenteuer und so weiter. Ich meine, was will man mehr? Ne? Mission Impossible, keine Ahnung, noch nie gespielt. Äh, Metal Gear habe ich die ersten Titel auch nie gespielt, Silent Service ist natürlich auch eine berühmte u boot serie die da, also u boot simulationsserie die da ihren Anfang geholt hat. Die Fan of the Crown, auch das ähm, hat, glaube ich, äh, damals gab es auch ein C64 auf jeden Fall und sollte, glaube ich, die Power des Amigas äh, sehr stark in den äh, Vordergrund rücken. Die NES-Version ist eine der besseren Versionen auf jeden Fall, was Grafik und so weiter angeht. War ja sehr, sehr erfolgreich, das Spiel. Habe ich auch damals auf meinen DOS-PC, glaube ich, gezockt. Ähm, Im Prinzip so so Mittelalter-Simulation. Ne? Ihr müsst einzelne Landstriche erobern, Truppen hin und her verschieben, kleine Turniere machen hier und da. Äh, ein großer Spaß auf jeden Fall. Und kommen wir zum Sport. Und Überraschung, da kann ich doch weniger dazu sagen als vorher. Weil Sport ist so gar nicht mein Genre. Ich sage, Track and Feed habe ich... Ähm Allerdings als Kind gehabt. Das habe ich mit meinem Bruder wirklich äh, hoch und runter gespielt. Auch wenn man jetzt nicht immer genau wusste, trotz, dass wir das gekauft hatten und die Anleitung hatten. Aber äh, da war man natürlich zu cool, um Anleitungen zu lesen. Ja, Im Prinzip ist es halt diese einen Sportspiele reines Button irgendwie. Es hält sich der Spaß seinen Grenzen. Ich finde, das ganze Genre ist sehr schlecht gealtert auf jeden Fall. Auf dem Gameboy hatte ich es nicht. Skate or Die habe ich auf dem äh, DOS-PC hoch und runter gespielt. War aber auch da eher so, mh, naja, da habe ich das so aus so mit einem Joystick gespielt. So, pff, ihr kennt diese wackeligen Joysticks, die irgendwie nie vernünftig kalibriert waren. Ähm, auf den Game Boy wirklich schrecklich finde ich. Auf den NES auch nicht so geil. Also das ist auch so schlecht gealtert. Also wirklich so diese alten Sportspiele, die sind allgemein schlecht gealtert. Außer natürlich Blades of Steel. Habe ich damals auf dem Game Boy gehabt. Wirklich abgefeiert ohne Ende. Super Spiel. Ich bin eigentlich durch Zufall dazu gekommen. Ich hatte keine Ahnung von, von, von Eishockey. Oder wie man das spielt und sowas. Und irgendwie habe ich, glaube irgendwie mal zu Ostern bekommen oder sowas. Weil ich nur einen Titel gelesen habe und dann habe ich mir das gewünscht. Aber ich habe da wirklich viel, viel Spaß mit gehabt, muss ich sagen. Also dafür, dass ich den Sport eigentlich nicht so mag. Das ist natürlich auch so cool, dass man sie auch mal so klappen kann und so weiter. Habe ich wirklich oft gespielt und auch die Musik ist super gelungen. Also Blades of Steel, super Spiel. Ich weiß nicht, wie genau es jetzt diesen, diesen Sport simuliert. Wahrscheinlich jetzt, was den Realismus angeht, nicht so super. Kann ich aber wirklich nur empfehlen, ja. Formel 1, keine Ahnung, <lacht> überspringe ich mal. Aber Motocross Manix habe ich auch schon mal einen Test gemacht. Erinnert sehr stark an x height Bike. Und X-Side Bike auf dem NES weiß ich noch, das hatte ein Kumpel damals. Und ich fand das voll faszinierend, dass man da so seine eigenen Strecken bauen kann und so weiter. Und irgendwie das nimmt so Motocourse Manix etwas auf, pimpt etwas, man muss mal ein bisschen mehr Loopings fahren und so weiter. Ich bin mir gerade unsicher, ob man da jetzt selber Strecken bauen konnte oder nicht, ich glaube aber nicht. Spielt sich aber ähnlich eh und ziemlich cool, muss ich sagen. Äh, Hyper Soccer, Golfspiel, keine Ahnung ehrlich gesagt. Und hier Vorschau äh, Twin B Action. Was sagt mir es? Glaube ich auch nicht unbedingt. Twin Twinbee Nachfolger kam da hier raus. Hm. Ah, und hier wird noch mal hier der der Rocket Knights da vorgestellt. Genauer. Ah, okay, cool. Maniac, Also wird es wahrscheinlich hier von dem Zeitschriftenmagazin Maniac herausgebracht worden sein. Also wahrscheinlich irgendwie nur so, nur so halboffiziell. Aber ja, das war der Games Guide. Ich finde für, für 20 Mark damals durchaus vernünftig. Super Tipps. Äh, gut, ich habe auch nie so wirklich jetzt äh, irgendwelche Komplettlösungen erwartet oder sowas. Das hält sich hier eher so auf Club Nintendo -Ma Magazin Niveau. Finde ich aber super, aber auch so, so die Übersicht. Auch damals ich, hätte ich das wahrscheinlich wirklich abgefallen um mir so die einzelnen Spiele mal anzuschauen und so weiter. Super Sache auf jeden Fall und äh, an dieser Stelle noch mal lieber Kai vielen, vielen Dank fürs Ausleihen ähm, ich werde mich mit anderen Magazinen auf jeden Fall beeilen, dass wir so schnell wie möglich wieder zu dir kommen und ich hoffe ihr hattet so viel Spaß beim Durchblättern wie ich und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag egal was ihr noch vorhabt ihr Lieben. Macht's gut tschüss.